Hallo zurück bei Bildungshacks von der Werkstatt der Bundeszentrale für politische Bildung. Hier gibt es monatlich Methodentipps rund um Bildung im digitalen Wandel. Mit der heutigen 11. Folge feiert unser Format schon einjähriges. Das Thema der Geburtstagsfolge Künstliche Intelligenz oder genauer gesagt maschinelles Lernen ist eine Technologie, die unseren Alltag schon stark prägt, ohne dass wir uns dessen immer so ganz bewusst sind. Umso wichtiger ist es, ihre Funktionsweise auch im Schulunterricht einmal näher zu beleuchten. Über das Lernen rund um KI spreche ich heute mit Marlin Gauss, von der gemeinnützigen Organisation Junge Tüftler, und mit Tobias Röhl, Professor an der Pädagogischen Hochschule Zürich. Marlin, warum ist KI für junge Menschen so ein wichtiges Thema? Hallo Phili. Man sollte möglichst viel über Technik verstehen, die unseren Alltag und auch unsere Entscheidungen prägt. KI ist mittlerweile ein kulturelles Werkzeug und somit eng verwoben mit Technologie und Gesellschaft und dadurch eigenwärtig. Wie wir vielleicht aus eigener Erfahrung wissen, sind Kinder und Jugendliche im Umgang mit Neuem deutlich weniger angstbehaftet und mit der Technik auch schon aufgewachsen. Wenn sie sich Wissen über Funktionsweisen von KI aneignen, können sie weitere Bereiche für die Anwendung von KI entdecken. So könnten SchülerInnen zum Beispiel durch Citizen Science Projekte auch etwas zum wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn beitragen. Künstliche Intelligenz spielt ja in vielen Lebensbereichen eine wichtige Rolle. Welche Stärken, aber vielleicht auch Schwächen von KI siehst du? Wir sind davon überzeugt, dass Technologien und eben auch künstliche Intelligenz einen Beitrag dazu leisten können, die großen Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen, wenn wir gemeinsam an den richtigen Themen mit ihnen arbeiten. Neben dem großen Potenzial muss dabei unbedingt auch vermittelt werden, dass KI nicht unfehlbar ist. Dass KI als eine von Menschen gemachte Anwendung nach einem Wertesystem handelt, welche durch unsere Gesellschaft erschaffen wurde und dieses durch seine Entscheidungen projiziert. Anzeichen davon sind zum Beispiel generelle Verzerrungen durch bestimmte Vorurteile, also Bias in Form gewichteter Algorithmen, die zwischen Geschlechtern, Religionen und Herkunft unterscheiden und damit beispielsweise gesellschaftlich existierende Sexismen und Rassismen verstärken. Hier bedarf es also weiterer Aufklärung. Welche Materialien kannst du Lehrenden empfehlen, damit dies auch gelingt? Die jungen Tüftler tragen seit 2020 zum KI-Campus bei. Dort gibt es kostenlose Lernangebote, Unterrichtsmaterialien, Videos und Interviews zum Thema, die man herunterladen kann. Dabei setzen wir CC-lizenzierte Materialien ein, die zum Selbststudium gedacht sind. Aber parallel gibt es natürlich auch Fortbildung zum Einstieg in die KI. Außerdem und natürlich neben unseren Angeboten gibt es kostenlose browserbasierte Anwendungen weltweit. Und was wir sehr spannend finden, ist der Bereich AI Unplugged welche KI ganz analog mit SchülerInnen behandelt. Und das kann man sich so vorstellen, dass die Lernenden Teil eines künstlichen neuronalen Netzwerkes sind, welches stille Post spielt. Die erste Person macht ein Bild nach, das der zweiten Person gezeigt wird, die nur anhand der Zeichnung eine Tabelle mit Werten ausfüllen muss. Es geht immer so weiter, bis die letzte Person entsprechend der Werte in der Tabelle das Bild der ersten Person nachzeichnen soll. Mit solchen Herangehensweisen werden komplexe Abläufe einer KI auf einmal ganz simpel nachgestellt. Und gleichzeitig wird aber auch aufgezeigt, wie fehlbar ein Algorithmus sein kann. Alle Infos dazu findet ihr wie immer unter diesem Video. Marlene, dir erstmal vielen Dank für deine Einschätzung. Vielen Dank für die Einladung. Tobias Röhl forscht an der Pädagogischen Hochschule Zürich zum Einsatz von KI an Schulen. Tobias, erstmal generell die Frage, wo begegnet dir KI im Alltag? Hallo Philly, eigentlich ständig. Also wenn wir beispielsweise ein Captcha ausfüllen, wenn wir Google Autocomplete nutzen, Spotify- oder Amazon-Empfehlungen begegnen uns täglich, dann nutzen und, und trainieren wir auch immer eine KI. Klar ist aber auch, obwohl künstliche Intelligenz so weit verbreitet ist und uns fast täglich begegnet, fällt es vielen schwer, sie zu verstehen. Welche Tipps hast du, um Lernende an dieses doch recht komplexe Thema heranzuführen? Ja, ich finde äh, in dem Zusammenhang eine spielerische äh, Herangehensweise am besten geeignet. Um zum Beispiel die Bilderkennungsfähigkeiten zu verdeutlichen, ähm, kann man Google Quick Draw benutzen, bei dem die Anwenderinnen und Anwender gegen eine KI spielen, ähm, die erraten muss, was gerade auf dem Bildschirm gezeichnet wird. Oder auch, ähm, sehr empfehlenswert, eine Internetseite, allerdings größtenteils englischsprachig, Machine Learning for Kids heißt die, die sowohl die Option bietet, eigene Datensätze hochzuladen und entsprechend auszuwerten, als auch mit bereits ähm, bereitgestellten Daten zu hantieren. So kann man dort zum Beispiel über die Originaldaten ähm, von Titanic-Passagieren ähm, verfügen, also da ist gespeichert der Name der Passagiere, ähm, der Hafen, an dem die an Bord gegangen sind, mit welcher Klasse sie gereist sind, ob sie Frau oder Mann waren, wie alt sie waren und eben, ob sie überlebt haben oder nicht. Und mit diesem Datensatz kann man dann mit den Schülerinnen und Schülern die KI trainieren, sich dann einen fiktiven Passagier ausdenken und mal gucken, was dieser für eine Chance gehabt hätte äh, zu überleben. Das ist also eine... Art und Weise, wie man mal an, an solche soziale Ungerechtigkeitsthemen herangehen kann, die ein bisschen anders ist, die ein bisschen technischer ist und wo man KI auch mal ähm, auf diese Weise nutzen kann. Definitiv guter Punkt. Wir haben eingangs mit Marlene Gauss ja schon über Bias, also antrainierte Vorurteile der KI, gesprochen. Welche politisch-ethischen Themen siehst du noch, die vor allem für Schülerinnen und Schüler wichtig sind? Mhm. Ja, also bei künstlicher Intelligenz äh, spricht man davon, dass es sich um eine Blackbox handelt. Also es gibt eine sehr große Intransparenz. Das maschinelle Lernen, was da stattfindet, kann man als Mensch kaum nachvollziehen und somit erst recht nicht, wie eine KI jetzt zu ihrer Entscheidung kommt und wie sie ihre Diagnosen anstellt, auf Grundlage welcher Kriterien. Außerdem kann man die KI selbst auch gezielt manipulieren ähm, auf Nutzerinnen und Nutzerseite. Und gerade wenn es dann um politische, soziale und gesellschaftliche Fragen geht, kann genau dies eben zu Problemen führen, und ich denke, das sollten Schülerinnen und Schüler verstehen. Ja, um nicht auch selbst zum Opfer dieser Manipulation zu werden. Vielen Dank, Tobias. Sehr gerne. Tschüss. Zu erkennen, wo uns KI im Alltag begegnet und wie sie in etwa funktioniert, ist wichtig, um die Wechselwirkung zwischen Gesellschaft und Technologie zu verstehen. Wir hoffen, dass ihr durch Marlin und Tobias ein paar Einblicke und Inspiration dafür bekommen habt, wie ihr das Thema in euren Unterricht einbetten könnt. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Themenvorschläge für weitere Folgen. Ihr erreicht uns über Facebook, Twitter, Instagram oder per Mail an redaktionwerkstatt.bbb.de. Das nächste Mal geht es darum, wie man Daten für den Unterricht anschaulich aufbereitet. Bis dahin, bleibt gesund, wir sind raus für heute. Ahoi!